Es wird ja immer gesagt, irgendwann sind die Computer klüger als wir. Darüber wird immer gegrinst. Der Computer schafft es jetzt schon so wie Briefträger oder Bank. Angestellte zu steuern. Also man muss immer nur Daten eingeben und dann sagt der Computer macht das, legt das Paket da ab, da, der hat dieses Agreement geschlossen. Bei, bei, in der Medizin macht da ganz gute Diagnosen, kann auch die Röntgenbilder interpretieren und so weiter und äh, stellt sich so langsam heraus, dass so äh, durchschnittliche Menschen, also die es nicht gut können, schon langsam schlechter sind als ein Computer. Also so ein Anfängerarzt mit so ein bisschen Berufspraxis ist äh, in der Röntgenbildauswertung dann ein Computer schon unterlegen. Und äh, das frisst einfach in den Berufen rein und wir, wir, müssen, wir müssen jetzt irgendwann anerkennen, dass, dass sozusagen geringe Bildung nicht mehr hilft, weil der Computer schon diese geringe Bildung auch schon hat. Und äh, deswegen predige ich ja einmal dass man so in, sich vorbereiten muss ein Hochbildungsland zu, zu werden. Und man muss irgendwie anerkennen, dass die einfache Arbeit von Computern selbst gemacht wird. Im Grunde richtig gut verdienen können nur Leute, die jetzt über den Fähigkeitslevel haben, der nicht äh, Routine-Tätigkeiten betrifft, die vom Computer übernommen werden. Und da sehe ich eine gewisse Spaltung der Welt. Also, dass, dass äh, sich zu wenige Leute bemühen, quasi über dem Level des Computers zu bleiben. Und äh, eine vernünftige Bildungspolitik wäre das noch, äh, also sozusagen die Machtergreifung des Computers, oder der Software noch ein paar Jahrzehnte hinauszuschieben.